Da sind wir ja wieder, hier zurück bei Bell Boomerang. Und wir haben jetzt genug Bells, um uns bestimmt noch mehr Upgrade zu holen, oder? Upgrade. Obwohl, warte, bevor wir jetzt das hier machen, es gab noch ein anderes Ding, was wir, wo wir upgraden konnten. Ich glaube, das möchte ich tatsächlich jetzt erstmal machen, weil das haben wir schon zweimal geupgradet, also der Boomerang ist das dafür. Haben wir schon zweimal geupgradet. Was auch immer hier ist, haben wir noch nicht geupgradet. Und zwar, this item is yours, as long as you have enough Belts. Das ist ja noch, sehr viel nach Rupees, das ist. Ja, falscher Knopf, immer noch falscher Knopf. Jetzt haben wir es. Und zwar kriegen wir... Eine von zwei Rosen, die es hier gibt. Ja, ich, ich werde mich um die Rosen in den, äh, ich sag mal in den Zwischenleveln, die keine richtigen Level sind, sowas hier halt, so eine kleine Stadt. Und um die werde ich mich ganz am Ende kümmern, bedeutet eventuell nächste Folge oder so, diese Folge noch nicht. Ich versuche auch alles zu sammeln in diesem äh, Spiel, aber ich kann nicht versprechen, dass ich das tue. Warum habe ich jetzt null Bells? Will das jetzt Null Bells, aber ich habe doch noch ein paar. Was so teuer? die nee, eigentlich nicht? Wie komme ich hier nochmal raus? Ach so, oben war das, ah, verdammt. Na gut, dann auf zum nächsten Level, Akt 9, 1000 Stories ab. Ah, 1000 Geschichten oben. Wir kommen schon dem Ende nah. Da oben ist ein süßer kleiner Yoshi-Planet. Äh, Yoshi. Was für Yoshi? Oh nein, das wird zu peinlich. Wir sind ja auch schon bald am Ende. Oh, schaut mal da oben. Das ist ein süßer kleiner Kirby-Planet. Hier ist ein großes Castle. Und es wird mir so ein... Geisterwald. Was wird mich hier denn erwarten. Ah! Okay, die innere Bären sind auch noch dabei. Die splitten sich in kleine, wenn man die besiegt. Also, sie sind noch nicht, dann, die sind dann noch nicht tot. Okay, böse, böse Gegner. Ja, wie soll ich denn da durchkommen? Boah, das ist ja echt schwer, da durchzukommen. sprung Okay, aber ansonsten, außer die Gegner, ist das einfach bisher. It is a dangerous road. Take this. It is dangerous to go alone and go save my kingdom. Was haben wir denn jetzt? Oh, wie süß, wir haben so einen kleinen Begleiter, oder? Insect, press the attack button to snatch and throw enemies. Wait, what? Bam! Oh, das ist cool. Einfach diese Bären-Ability, wo man Bären nehmen kann und die dann werfen kann. Aber in besser, in viel besser. Das ist wie so ein Bumerang oder so. Oh das ist ja richtig cool. Oh I like this. Do it, do it. Das Leben. Oh Gott, das war ein bisschen komisch gerade. Ich kann die Bären auch nehmen. Also schieße ich die mehrmals. Ah, oder halt alle auf einmal. Aber das schieße ich mehrere. Alle auf einmal. Genau. Das ist cool. Das ist echt cool. Ja, das gefällt mir bisher sehr, das Level. Das ist ja gar nichts schwieriges. Oh, oh. Wechsel. Jetzt sind wir in einem rune schloss <lacht> Nein! <lacht> hier sieht aber schön aus. Aber es ist ja nämlich total ein Delta irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe auch so ein K-Art-Kerze. castle da den kann ich nehmen. Aua, oh, wow. komm mal auf hier. Du kommst jetzt mit. Mein kleiner, du kommst jetzt mit. Ich brauch ein paar Innerbären, ja? <lacht> oh Mann. Das Gemälde wird echt, man will Geister, Ein Geister raus. Was? Ach die, schau mal hier die Flammen, die tun einem weh. Oh lol, wie böse ist das denn? Ai, ai, ai, ai. Okay, okay, okay. Uh, mit dir. Ach ich muss sie so geld schießen, wie? <lacht> wie ich nicht so halte. Das ist mein kleiner Begleiter, mein kleiner, mein kleiner Geist bleibt. <lacht> okay, das ist ein bisschen schwierig hier. Aber ich habe noch einen in meiner Hand, ne? Ja. Das finde ich cool hier. Das finde ich echt cool. Ich brauche mal einen von euch. Schnell, danke. Die innerbären. nein! Okay. Blöden Bären. Okay, jetzt nehme ich sie mit. Da muss man aufpassen. Uh. Wollen dann die slip und leiden? Okay. im Bannern kann man stehen. Du bist ein neuer Gegner. Das spawnt manchmal so ein Wurm raus, der mich attackiert. Okay. Aber das Tor ist nicht auf. Wir müssen jetzt mal aufschließen, irgendwie. Kannst du mir da helfen? So, ja, ja, ja. Kann er, kann er, kann er. runterwerfen. Bonk. Hä? Oder nicht? Was zum... Wieso springst du nicht? Boah, unnötig. Wie komme ich denn da durch? Wie komme ich da durch? Angreifen kann ich den nicht. Ich komme da ich komm ja nicht durch. Ohne Witz. Ich komme da nicht durch, Freunde. Hä? Wie hat das denn vorhin gemacht? Das ist voll cool, wenn man sich den hier krallt. Der schießt mehrmals. Weil das sind ja auch mehrere Körperteile von dem Geistvieh hier. Das finde ich echt cool. So, und jetzt würde ich es gerne bitte schaffen. Ich weiß nur nicht... Wie zum Teufel... Mann, Ich da durchkomme durch den... Du hier, durch den Gegner. Ich kann ja auch nicht angreifen oder so. Den kann ich auch nicht graben. Ich verstehe es einfach nicht. Ach, achso, auf den Tisch? Als ob ich das nicht vorhin schon gemacht habe. Boah, sieht das krass aus hier. Oh, ja. oh. Okay, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, ich möchte nicht sterben. Nein. Na gut, Freunde. Na gut. Dann wollen wir mal schauen, wie ich den Chaos hier verstehe. Doch mal schauen wie ich das ganze anstelle hm. so braucht den da ja. schnell danke Boing! das ist die richtige Tür okay wow wow hi er schläft hallo ah, dadurch dass er schläft macht er uns hier so eine so, eine, so einen Weg. so ein Weg Laufplattform, Das ist doch ganz nett von ihm. Danke für schlafen. Du. Kannst auch noch mal schlafen? Danke. Okay. Ich brauche wahrscheinlich den Gegner, oder? Ja, wohl doch nicht. Aber das gefällt mir hier. Mit den Plattformen. Das finde ich noch erträglicher. Jetzt der andere Schmal. Na komm. Oh, oh, oh, jetzt sind da zwei von denen. Einer ist aber kleiner, oder? habe ich mir das eingebildet? Okay, weiß nicht. Ah, boah, nah, nah. Ja, ich habe es gemerkt, ich habe gemerkt. Okay. Hey, das ist nur ein Kopf. Warum war jetzt nur ein Kopf? Ah. Was, ob ich das noch getroffen hat? Ehrlich jetzt? So, das ist das wollte ich euch zeigen. Das ist richtig cool. Wenn man nämlich so den ganzen grab dann hat man vier von denen, die man schießen kann. Das finde ich richtig cool. Okay, ich weiß nicht ob ich die Wolke noch brauche. Sonst muss ich mich hier vielleicht ein bisschen beeilen. Weil sonst die Wolke weg ist. Nein! Man braucht wirklich die Wolke für den Jump, oder? Oh nee. Ich muss ein bisschen auf die Plattform warten. Und dass der schießt hier. Also schießt immer noch nach oben? Weird. Ja anscheinend. Okay, ja jetzt geht es sogar kaputt. okay So schnell rüber, rüber, rüber. Danke. Okay, ich habe ein bisschen Angst wegen den Rosen, aber ich kann euch jetzt auch nicht versprechen dass ich jede einzelne Rose sammel Weil das Spiel ist halt nicht so bekannt. Und deshalb gibt es auch nicht wirklich gute Guides für die ganzen Rosen. Das heißt, es kann sein, dass ich am Ende nicht alle haben werde. Ich versuche sie natürlich zusammen, wenn es geht, aber ich möchte keine Versprechen machen, die ich nicht halten kann. Dass ihr Bescheid wisst. Das sieht echt cool aus hier, dieser Wald. Oh nein, ich du schon wieder. Komm her. Oh Leute, jetzt habe ich so eine Bubble... Oh! Damit kann ich die Bubble-Fähigkeit einmal kurz einsetzen. Das ist... Das ist smart. Das ist richtig klug. Das fällt mir. Mehr. Viecher. Ich mag das Level wirklich. Das ist echt schlau. Ich schau das Level. Uh, bitte auf. Bitte einfach auf. Sonst passiert das. Okay. Schau mal, das ist ein Brunnen. Ein Fountain. Nein! Okay. <lacht> okay, er ist weg. Hier ist ein Fountain. Schön. Oh, ich habe den nicht hinter mir gesehen. Oh nein. Komm mal her, du. Du bist eine gute Waffe. Oh, ich sehe Raum zu Ende. Ich habe eine Bubble bekommen. Wo hab ich die Bubble? Danke! Ähm, ja, nevermind! War aber mal cool, dass ich mal hatte. Und was nur? Einfach nach oben. Na gut, das sollte ich noch hinbe-. kommen? Maybe. So. Das kann man hier gut speedrunnen. Finde ich nett. Finde ich ganz schön nett. Da, da. Wie komm ich denn da? Können Spurschaft sie. Da war ich mir jetzt nicht sicher. Hopp, hopp, hopp. Was geht denn hier? Ab? Nur ein bisschen gegen action Ach komm. Ernsthaft. Was willst du hier? Ist nicht besonders. Ist auch nicht cool. Aber killst mich trotzdem. Okay, okay, okay, okay. Die Bubble? Die Bubble, danke. Nehme ich gerne mit, da habe ich nämlich die Ability. Einmal. Einmal ist besser als keinmal. So. uh, schön. Ist das ein Boss? Oh nein, das ist ein Boss. Die Blätter am Augen. Wir <lacht> oh, oh. äh, machen aber keinen Damage, die Blätter. Vielleicht eine Luft, aber wenn sie auf dem Boden sind, nicht mehr. Hä? Muss ich irgendwas machen hier? Oder einfach nur überleben? Hi. Der tut mir weh, okay. Äh, was? Ich verstehe das irgendwie nicht. Okay, die tun mir auch weh. Okay, Moment, jetzt habe ich wieder drei Leben, okay. Was muss ich hier tun? Den nehmen. Und dann auf die schmeißen? Nö. Sie schmeißen? Nö. Ich nehme mal einen mit, vielleicht muss ich das auf die Wurzel da schmeißen, wenn die gleich wieder auftaucht. Das kann sein. Auf den Ja Das ist richtig Okay Oh, wieder die Blumenattacke Ich mag die nicht Das wisst ihr sicherlich nicht Okay Ich habe den Gegner Oh nein Oh nein Ach komm, das ist doch gemein Was mache ich denn jetzt? ich diesen Ding nicht. Jetzt kommt die Wurzel wieder. Ah. Wow. Kann ich jetzt mehrmals damit machen? Theoretisch. Nee, die, die spawnen direkt. Okay, schade. Hätte ja sein können. Mhm. Hier schräg unten. Ich glaube am besten ist es auch, wenn man den letzten der Gegner nimmt. Spricht so, zack. Zack, und dann den behält man. Ich glaube, das ist am besten, ganz ehrlich. So, jetzt muss nur noch die Wurzel kommen. Hallo. Eine Pflanze. Da. Zack. Hier drei Leben. Oh nein, nein, nein, nein. Okay, die muss ich sofort graben, glaube ich. Das geht denn jetzt ab. Was zum... Nein! Oh man, das hätte funktioniert, aber... Ah, Mist, Mist, schade. Und er kommt mehrmals runter dann. Ich habe noch einen Versuch, ich habe noch einen Versuch! Ja! Ich hatte noch einen Versuch, danke Spiel! Yeah! es geht noch weiter? Ah, der König! You can have this! Master using it! Immer diese Zelda-Anspielungen. And defeat the sorcerer. Neue Ability? Wow. Wir haben, was haben wir denn jetzt? Dragon. So die Mondflügel einfach. Press the jump button while in air to double jump. Oh, ich kann fliegen! Whee. Double jumpen. Oh, wie cool. Ich glaube, das ist mein Lieblingslevel. Das finde ich echt cool. Aber es ist schon ziemlich lange. Ah, das kann ich nichts mehr grabben. Das sind Getränke. Die kippen einfach um und wollen mich damit schaden. <lacht> okay, das ist cool. Das ist cool. Das, das, das gefällt mir. Ich mag die Ability. I like it. <lacht> mhm. Aua. aufpassen. Man kommt echt hoch damit, ne? Wie hat der mich jetzt getroffen? Egal. Uh, nein! Oh, die Getränke sind echt böse. Die sind echt böse. Trifft man richtig gut. Ähm, ähm, ähm. Boah. Das könnte alleine schon eine Folge bleiben. So wie dieses Level hier ist. Aber mal schauen, vielleicht. Können wir später noch ein Level hin. Ich weiß es aber nicht. Das ist aber jetzt schon so lang. Ich weiß nicht unbedingt, was schlecht ist. Hä? Hab ich schon was Neues jetzt? Mach ich kann wenn ich an diese lilanen Flammen gehe. Oh, das ist cool. Puh. Das ist ja richtig cool, ich kann einfach Feuerspein. Oh, das gefällt mir, das ist, das ist ein richtig cooles Power-Up. aufpassen. Au, oh, schaut mal was da oben ist. Ich habe schon die ganze Zeit drauf geachtet, das muss doch irgendwo sein. Ja, hier ist schon mal eine Rose, aber irgendwie nur eine. Aber wie gesagt, ich versuche die meisten zu sammeln. Wenn ich die anderen nicht finden soll, ist das so. Miau, miau. Was geht denn ab? Miau, miau. Das tut weh. Okay, müssen aber nur drüber fliegen, über die Mia Miaus. Na gut. okay stehen, nein, Macht Sinn! Nein! Das hat auch Sinn gemacht, wie ich da gestorben bin. aber War trotzdem nicht schön. Was weiß nicht, du, die Farbpalette ist aber ein bisschen komisch. Also, ich finde sie schlecht, aber... Das wäre jetzt nicht das Erste, woran ich denken würde, wenn ich an so ein fliegendes Drachen, Dämon Power-up denken würde. Trotzdem cool. Da kann man nicht stehen. Warum sind denn da Glocken? Huh? Uh -huh? Master using it and you can have this. Oh. Katzen kann man aber nicht können. Gleich mit dem Feuerspeier, weil ich habe jetzt keinen gerade dabei. Was? Wie soll ich da... Was? Okay. Jetzt muss ich ja aufpassen. Ah. Auch wegen denen, aber vor allem in diesem Jump. Da kann ich nicht hoch, okay. muss unten durch. Aha. Aha. Aha. Uh, wir kommen immer tiefer rein in dieses, in dieses Schloss. Da traut sich nicht. Na dann ist das so. Kannst du wieder auf. Ja, genau, schlaf einfach weiter finde ich gut finde ich prima finde ich klasse finde ich toll abonniere und like ich perfekt warum lebt da einer noch jetzt nicht mehr warum lebst du noch Aua. ein Leben habe ich noch Das darf ich nicht verlieren zum Igel einfach aus dem Essen nehme ich mit oh nein geh weg geh weg nein Lebt da immer einer? Boah, nice. Dann sch. dann da lang? Ach so da unten kaputt machen? Zack, das hat aber um die Flamme. Okay, bitte nicht. Ich habe noch ein Leben. Please don't. Das muss aber mal vorbei sein. Oh drei. Oh nein, was hat das so zu bedeuten? Brauche ich nicht? Okay, ich kann aber auf jeden Fall nicht graben. Deshalb hoffe ich ihn mal nicht. Okay, ich muss runter. Ich muss runter wir den Kopf bang, bonke Oh nein, nein, nein, nein, nein. Hör auf. Hör auf damit. Er lebt noch. Äh, die Gläserwein sind da oben ein bisschen... Ab, ein bisschen böse platziert. Brauche ich die noch? Ich warte mal lieber. Ich warte lieber. Vielleicht brauche ich sie ja noch. Es kann ja sein, dass ich sie noch brauche. Okay. Nein! Oh, oh, oh! Banders! Ist das Ende? Was zum Teufel, Junge? Genau, gibst du schon mal vorher. Ja? Du auch? Und dann gib dann danach nochmal? Oh nein. Okay, das hier. Tschüss. Verdammt, einmal kommt er noch. Nein! Was zum... Von wo? Was zum Teufel? Ähm... ich schießen immer mehrmals, glaube ich. So! Oh, oh! Achtung, die Flammen! Es ist noch nicht vorbei! Was? Was könnt ihr nicht Ernst meinen. Scheint doch. Okay, noch eine Fahrt. Oh mein Gott. Puh, na gut. Das war jetzt echt schwer an vorhin. Außerdem, ich glaube, das ist wirklich das längste Level. Auch wenn ich hier nicht so lange brauche wie bei anderen Leveln zum Beispiel, wirkt es trotzdem das, letzte, das äh, längste Level. Ähm... Keine Ahnung, wie ich die anderen beiden da bekommen soll. Egal. Na, warten. Auf die Wolken. Genau. Ich muss noch ein paar Glocken snacken. Und sterben. Okay. Okay. Jetzt habe ich noch zwei Leben. Und oh, jetzt kann ich Feuersporn! Bam! Tschüss mit dir? Oh nein. Ich kann Feuer Feuersporn. Oh. oh, ich kann jetzt killen! Yes, bösen Miezen! Mann, ganz unartig die Miezen. Nein, ich habe eine Bubble. Ich glaube, das kommt, ich glaube, die Bubble kommt wegen den Glocken manchmal. Irgendwie. Das hängt damit zusammen. Okay, ich muss unten durch oder? Nein, ich brauche die Flammen. Ich brauch die Flammen, glaube ich. Oder brauche ich sie? Oder sind die halt so wie so optional oder so. Oh mein Gott. Kann ich stehen? Hier kann ich stehen. Hier kann ich warten. Oh nein. Oh mein Gott. Okay, let's go. Oh, Flammen. Was jetzt? Oh, es ist vorbei. Nein, mir fehlt eine Rose. Okay, sorry, ich habe keine gesehen. Ich habe ständig drauf geachtet, aber ich habe nichts gefunden. Ich möchte ungern das Level nochmal machen. Das war schon schwer genug, wie es war. Deshalb, äh, ja, Mammok wohl kein 100%. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine extra Bonusfolge, aber das... Keine Ahnung. Es gibt keine Guide zu diesem Spiel. Noch nicht. Vielleicht ja irgendwann in der Zukunft. Vielleicht. Miau. <lacht> okay. Gab's noch irgendwas besonderes? Nee, oder? Ich gab auch nichts neues hier. Aber doch, ein Drink haben wir jetzt hier. I plan to have a little party after the show. You guys should all come. There will be pizza. lädt uns zu seiner Party ein. Nach der Show. Okay. Von huh, der Flamme? What is it like to be a lead role? All eyes on you. It must be hard racing and wonderful. Oh, die Flamme möchte gerne... <lacht> er möchte gerne der Hauptcharakter sein. I just can't control my kids. Oh nein. Und oh, du bist neu. You know I love your rice cakes. You didn't have to make me any. Okay. Und du hier? I am just so tired. Acting is hard. Ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr. Ja. Okay. So, es scheint so, als würden wir dann in der nächsten Folge mit Act 10 des Scripts ends das Ende reichen. Und scheinbar ist das alles hier einfach nur gespielt? Interessant. Das ist alles einfach nur gespielt, irgendwie. into my home for saving me, but you must be on your way. This kingdom leads you, okay? So. Am Ende möchte ich noch kurz nachschauen, ob ich vielleicht noch was upgraden kann. Zum Beispiel mein Boomerang. Und ja, das kann ich! Und jetzt? Ich weiß ich nicht. Vielleicht ist er stärker oder so. Mal mehr Damage. Ich weiß es nicht nochmal I'm afraid I have done all I can do good luck brave adventurer okay wir haben es komplett geupgradet ja in ähm, Spawn Level hier und in Akt 9 fehlen uns jetzt in drei Level äh, insgesamt drei Rosen na gut dann ist das also halt wir sehen uns beim nächsten mal wieder wenn wir dann das Spiel hoffentlich beenden <lacht>